In diesem kurzen Video möchten wir den Zusammenhang zwischen Daten, Informationen und Wissen erklären. Dabei handelt es sich um Grundbegriffe in der Informatik. Schauen wir uns das Ganze anhand einer Animation an. Wir haben zwei Personen, Sabine und Anna. Sabine schickt Anna eine WhatsApp-Nachricht. Diese Nachricht enthält zwei Emojis, ein Smiley und ein Thumbs-up-Emoji. Anna empfängt die Nachricht, erschrickt, Schnappt sich ihre Jacke und rennt zur Tür hinaus. Was ist passiert? Schauen wir uns an, was im Hintergrund passiert. Wir haben nicht nur unsere beiden Akteurinnen, Sabine und Anna, sondern auch ihre beiden Handys. Die Informationen, die Sabrina sendet, wird in Form von Daten repräsentiert. Daten stellen erstmal nur eine Folge von Zeichen dar, zum Beispiel Zahlen, Buchstaben oder Symbole. Aber auch Bilder, Döne oder Filmsequenzen gelten als Daten. In unserem Fall repräsentieren die Daten Symbole oder genauer genommen Emojis. Sabine tippt auf Senden. Diese Daten, also Smiley und Thumbs Up Emoji, werden daraufhin in binäre Daten kodiert, um elektronisch verarbeitet und als Nachricht weitergesendet zu werden. Annas Handy empfängt die Nachricht in Form von binären Daten. Diese werden wieder dekodiert und als Information, sprich als die beiden Emojis am Handy angezeigt. Aber wie leitet Anna die nötigen Informationen aus den Emojis ab? Die Information, welche aus der Nachricht gewonnen wird, hängt von der Interpretation des sendenden und empfangenden Menschen ab. Daher ist die Information subjektiv. Sprich, für Anna werden die Daten erst dann zur Information, wenn sie diese interpretieren und der Nachricht eine Bedeutung zuschreiben kann. Da es sich um die Antwort auf ihre zuvor gestellte Frage »Bist du bereits unterwegs?« handelt, interpretiert sie diese Emojis als ein Ja. Das ist die Information, die sie daraus ableitet. Da sie bereits spät dran ist, weiß sie nun, dass sie sich schleunigst auf den Weg machen sollte, um den vereinbarten Treffpunkt noch rechtzeitig zu erreichen. Schauen wir uns auch ein anderes Beispiel an. Hier haben wir den Satz »Es hat 5 Grad«. Dabei handelt es sich erstmal um reine Daten. Es ist kalt, das ist die Information, die ich daraus gewinne. Es ist kalt und wenn es kalt ist, sollte ich einen Schal tragen. Dieses Wissen leite ich aufgrund meiner Erfahrungen, Fakten und so weiter ab. Für uns sind diese Schritte recht einfach. Damit ein Computer Informationen richtig interpretieren und daraus Wissen ableiten kann, sind aber mehrere Schritte notwendig. Zum Beispiel, dass die Daten richtig kodiert und dekodiert werden. Mehr dazu im nächsten Kapitel.